Du arbeitest hier als Fischer? Du bist Alchemist. Du bist also der Herr dieser Stadt. Du bist Assassine? Du bist doch nicht nur Händler. Du bist ein faules Schwein und drückst dich vor der Arbeit. Du bist ein Feigling. Du bist ein Feuermagier. Du bist ein guter arena richtig? Du bist ein guter Schmied. Du bist ein Paladin. Du bist Feuermagier? Du bist ganz schön mutig. Du bist Händler. Du bist Händler? Du bist hier der Boss? Du bist der große Kriegsherr, von dem wir alle reden. Du bist hier der Herr? Du bist hier der Koch? Du bist hier der Lagermeister? Du bist Holzfäller? Du bist im Auftrag von Grog unterwegs? Du bist ja richtig helle. Du bist jetzt frei. Du bist jetzt wieder frei. Du bist kein Söldner. Du bist ein Rebell. Du bist Krieger Adanos. Du bist nicht gerade eine Leuchte, oder? Du bist ein recht kräftiger Bursche. Du bist Schmied. Du bist Schürfer. Du bist schwer zu erreichen. Du bist Sklavenjäger. Du bist Söldner der Orks und hast nichts zu tun? Du bist teuer. Du brauchst Hilfe? Du brauchst Hilfe. Du brauchst meine Hilfe? Du faules Schwein hättest Thorn niemals erwischt. Du gehörst jetzt mir. Du gehörst zu den Nomaden. Du glaubst an Innos? Du handelst mit Wasser? Du hast dein altes Schwert nicht mehr? Du hast dich bei Amul rumgetrieben? Du hast die Helle Bade selbst bei den Fischern versteckt? Du hast einen Gefangenen? Du hast dir das sagen? Du hast im Krieg gekämpft? Du hast noch was vergessen? Du hast schon genug geraucht? Du kämpfst in der Arena? Du kannst hier nicht bleiben? Du kannst mich mal? Du kennst dich mit Waffen aus? Du kennst Zuben? Du kommst aus Nordmar? Du kommst jetzt mit mir? Du kommst wohl nicht von hier? Du meinst, du meinst Ali? Du meinst, sie töten? Die meisten Sklaven arbeiten doch. Du nicht? Du nimmst mich auf den Arm. Du suchst Bisonfälle. Du verkaufst Artefakte. Du verstehst was von Pflanzen. Du weißt gar nicht, wer ein Assassiner aussieht, oder? Du weißt von dem Erz. Du weißt, wo er ist. Du willst mich verarschen. Du willst sie erledigen. Du wirkst aufgeregt. Du wirst es überleben. Du wirst hier nicht lange überleben. Du wirst mich nicht aufhalten. Du wirst mit mir nach Silden kommen. Du wirst tun, was ich dir sage.